Hallo und herzlich willkommen ihr wundersamen Wesenheiten halt da draußen. Wir begrüßen euch. Es ist wieder einmal Zeit für Zack Kartoffelschnack. Heute mit einer neuen Folge von Psst, Lesung. Ja, und es geht wieder um eine Geschichte aus dem space cats Universum. Miau. Und zwar genau. Miau. Miau. Nico schaut <lacht> mich ganz komisch an. Ah. Nein, ich bin nicht so Katze mutiert, mein Lieber. Du brauchst mich nicht an und anbellen. Äh, ja. äh, es geht heute mhm. um die Geschichte Der Weg nach Area 51. Oh. Uh. Ja. Ja, ja. Von der haben wir alle schon gehört, aber keiner hat sie je gesehen von uns. Ja, wir waren. Oder vielleicht doch. Vielleicht war jemand dort. Wer weiß das schon? Stimmt, das wäre cool. Falls du mal dort warst, Zuhörerchen, sag Bescheid. Ja. Geschrieben wurde diese Geschichte im Juni. 2017 von Eisenkessel mhm. und gelesen wurde sie jetzt von Chrissa. Vielen Dank dafür. Danke, machst das echt super. Ja, worum geht es in dieser Geschichte? Es geht ja. um die Milchstraße. Um die Milchstraße. Um schönlose um. Maulwürfe, um Schüler. Ja. Äh, Maulwürfe, ja, genau, mhm. um Schüler. Mhm. Um die und Air Force in Alaska. Die Air Force in Alaska, genau. Yes. Das finde ich ist der lustigste Part. Also für mich natürlich. Ja. Also, diese Geschichte, habt ihr schon gemerkt, ist völlig humorlos, für die anderen auch. Ja, total. Ist ist, ja. mm -mm. tot ernst, äh, Erzähler dieser Geschichte ist äh, vor Mounts, der dritte von Fischbeinbruch. Oh. Ja. Was für ein edler Name. Jawohl. Sehr edel, sehr edel, verweist auf sehr edles, hohes Geblüt, nicht wahr? Ja, auf jeden ja. Fall. Mhm. Und es wird erklärt, warum der Mensch das Fernrohr erfunden hat. Mhm. Ja. Kommt ihr selber nie drauf. Nein, nie. Nein. Auch wie in den letzten Geschichten werden wir natürlich ähm, jetzt nach unserer Vorstellung nichts mehr sagen, damit ihr die Geschichte in Ruhe genießen könnt. Genau, Und danach drüber nachdenken oder sonst was damit tun könnt. Denn wir wollen euch ja den Spaß am Ende nicht mehr verderben mit unseren grausamen, schrecklichen Stimmen. Genau, die könnt ihr woanders auch noch bekommen. Genau. Mhm. Vielerlei Worts. Aha. Ja, in diesem Sinne bleibt mir nur zu sagen, macht's ja. gut und tschüss. Möge die Kartoffel wachsen. Bye, bye. Nachdem wir bei den Menschen waren, ja einige von uns sind noch immer oder auch wieder bei ihnen, Dazu haben wir uns damals entschieden. Wir nutzten unseren Einfluss und die Forschungsergebnisse, um unseren Traum zu erfüllen. Warum Lasagne? Ach so, mh, ja, von der haben wir auch geträumt. Aber eigentlich meinte ich den Traum von einem Leben außerhalb der Erde. Es gab ja nach der Flucht mehrere Ansätze. Zum einen überlegten wir, unter die Erde zu gehen oder in die Tiefen eines Ozeans. Ja, natürlich wollten auch wir nicht unbedingt nass werden und daher kam der Ozean nicht so wirklich in Frage. Unter die Erde wollten wir auch nicht. Tunnelgraben, was sind wir denn? Hirnrollose Maulwürfe? Nein, meine Schüler, wir waren Überkatzen und zu hören bestimmt. Darum blieb uns nur, ins Weltall zu fliegen. Ja, genau. Die Milchstraße war für uns sehr verlockend. Damals war uns leider noch nicht klar, dass es da nicht wirklich Milch gibt, sondern sie ihren Namen aus einem anderen Grund hat. Als die Menschen die Sterne nur mit bloßem Auge betrachten konnten, ihnen standen ja noch keine Ferngläser und Linsen zur Verfügung, ist dieser Name entstanden. Sie schauten empor und sahen dieses helle, schimmernde Band aus Sternen, das mit bloßen Augen aussieht wie ein Streifen aus bester, heller Milch. Sie dachten zu dieser Zeit auch, dass die Milchstraße wohl aus Glas, Staub und Milch besteht. Die Menschen sind wirklich nicht sehr klug. Scheinbar widerlegte erst Galileo Galilei, diese weit verbreitete Schlussfolgerung. Das Fernrohr wurde von den Menschen im Jahre 1609 erfunden oder entdeckt, wie auch immer ihr es nennen wollt. Dieser Mensch nahm also das Fernrohr und sah hinauf zu den Sternen und eine Sehnsucht erfüllte ihn. Und als er dann auf die Milchstraße blickte, erkannte er, dass dort eben keine Milch fließen kann, geschweige denn die vorhanden ist. Er legte da, dass die Milchstraße aus unzähligen Sternen besteht und diese recht weit von der Erde entfernt sein muss. Die alten Griechen dachten, so habe ich herausgefunden, dass Herkules, der Sohn des Göttervaters Zeus und der Akmene, schon als Baby so stark gewesen sein soll, dass er viel zu heftig an der Mutterbrust Agmene sog, die Milch spritzte im hohen Bogen zum Himmel und wurde dort zur Milchstraße. Wie dumm doch einige Menschen sind. Wobei wir es zu Anfang auch falsch verstanden. Aber Missverständnisse gibt es ja immer. Super, ihr habt es geschafft und mich aus dem Konzept gebracht. Also, wo war ich denn? Ach ja, genau. Wir hatten alle Forschungsergebnisse, die wir benötigten und brauchten nur noch einen Ort zum Bauen des Raumschiffes, um weiter zu forschen. Peter hatte sich in einem Haus niedergelassen, das recht groß und weiß war und in dem ein Mann lebte, auf den sehr viele andere Männer hörten. Die Menschen nannten diesen Mann meistens Mr. President. Aus seinen geheimen Unterlagen erfuhr sie, dass es ein militärisches Sperrgebiet gibt, um das sich seit langem Verschwörungstheorien ranken. ARIA 51 Peter manipulierte ein paar Aufzeichnungen und zog das dort stationierte Militär ab. Dann wurden neue Rechnungen und Anweisungen geschrieben und schon hatten wir einen geheimen Ort für unsere Forschung und Experimente. Ja, Peter hat das sehr gut in die Wege geleitet. Sie ist eben sehr viel schlauer als die Menschen und als wir. In Area 51 trafen wir uns dann zum ersten Mal seit unserer Flucht wieder. Darüber freuten wir uns sehr. Wir alle wussten, dass es nur diesen Weg gab, und daher folgten wir Peter und Mu Shi zu unserer neuen Hoffnung. Aufzeichnungen zur Ausbildung neuer Space Cats. Vom Vorkater Mounts, der dritte vom Fischbeinbruch, zweite Überkatze nach Peter.